Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Kirby. Das Spiel wurde mir in einem Livestream vorgeschlagen, dass ich unbedingt mal spielen soll. Jetzt bin ich hier drin und der erste große Minuspunkt fällt mir schon auf. Es ist, Ich finde keinen Knopf, wo ich die Musik deaktivieren kann. Deswegen kann ich jetzt keine Spielsounds anmachen, weil Musik läuft halt die ganze Zeit. Naja, und Kirby erklärt sich glaube ich selbst. Das ist scheinbar eine Obby und es gibt Cars und scheinbar gibt es auch Rebirths. Und man kann sich im Shop kaufen, dass man mehr Rebirths bekommen kann. Äh, ich bin mal ganz gespannt, was hier kommt. Als erstes muss ich ein Auto spawnen. Ich will ein Polizeiauto. Oh, das kostet mich Rebirths. Okay. Ähm, was ist das kostenlose, please? Das hier, das kann ich... Oh mein Gott, es gibt Flappy Bird. Nein, Vogel. Er heißt Vogel. Okay, ich nehme aber erstmal das normale Auto, spawn es und dann geht's los. Mm. Ey, das... Das steuert sich auch richtig cool. Oh, das Auto ist kaputt. Und es gibt hier Checkpoints. Okay. Ich will jetzt nochmal gucken, ob ich Sounds anmachen kann. Nee, leider kann ich Sounds nicht anmachen. Aber ich setze mich mal rein und fahre einfach weiter. Brumm, brumm. Augenblick war das. Oh, das war ein Killpart. Das will ich mir nochmal angucken. Das ist ein Killpart. Das darf ich nicht berühren, oder? Please, please. Ja, mein Auto geht davon kaputt. Alles klar. Äh, nein, warte. Ah, na gut. Nochmal. Ich darf es nicht berühren. Kann, kann ich machen. Kriege ich hin. ich hin. Die nächste Stage. Jetzt gibt es hier Steine. Oh mein Gott. Kann man driften? Nee. Oh, schade. Wenn man rausspringt, dann. Oh. Das ist blöd. Blöd, ich, ich mag das echt nicht, dass wenn man in Roblox spielen Leertaste drückt in einem Auto, dass man dann aussteigt. Das ist ganz wichtig für mich, dass Leertaste einfach Handbremse ist. Naja, Ey, ich habe zwei Rebirths bekommen, okay, dann sind wahrscheinlich keine Rebirths, sondern einfach nur irgendwas. So, hier geht's weiter. weiter. Okay, diese Parts hier sind gefährlich und ich fahre hier einfach außen rum wie ein König. Das ist eine geile Hobby, das muss ich echt sagen. Ist hübsch gebaut. Ist ein geiles Gimmick mit den Autos. Oh Gott, ich komme hier nicht weiter. Nein! Ich stecke fest, Leute! Warte, ich kann aber zurück. Ja, gut, ich konnte zurücksetzen. Oh, ich brauche mehr Anlauf. Nein, ich komme jetzt nicht mal mehr, mehr zurück. Nein! Okay, ich muss neu. Spawn Auto. Okay, ich brauche hier Anlauf für. Anlauf! Wow! Jetzt geht's hier weiter. Oh Gott, das ist ziemlich rutschig hier, die Straße! Okay, please. muss ein bisschen langsamer fahren, sonst, sonst sterbe ich. Abschnitt gelöscht. Gelöscht? Was für gelöscht? Was für Abschnitt gelöscht? Das ist ja auch egal. Ich fahr hier mal durch. Easy. Easy. Yeah. Oh Gott, ich hänge an einem Baumstamm fest. Ha, guck mal, wie der runtergefallen ist der Lappen. Würde mir niemals passieren. Ich bin viel zu gut in diesem Spiel. Guckt euch das an. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Oh mein Gott. Ja. Yeah! <lacht> oh, ähm, so viel zum Thema. Es würde mir nie passieren. Keine Ahnung. Da sind, glaube ich, gerade die Gefühle mit mir durchgegangen. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Es, es fühlt sich cool an. Wenn ihr Kaobi auch mal spielen wollt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Steuerung so am Handy ist. Müssten wir vielleicht auch mal testen. Aber ich packe den Link zu dem Spiel in die Videobeschreibung. Ihr könnt das dann gerne auch mal spielen. Huch, ich komme hier nicht... Ah! Okay, ich bin rumgekommen. Also, ich kann euch das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Es macht mir sehr viel Spaß. Also, wird es dir auch Spaß machen, ob du willst oder nicht. Schon wieder ein Abschnitt gelöscht und ich fall runter. Nein! Nein! Okay, da bin ich wieder. Hier muss ich ein bisschen langsamer werden. Und dann einfach um die Kurve rumfahren wie ein junger König. Ich bin so gut. Okay, die Obby ist auch nicht wirklich schwer. Vielleicht wird sie noch ein bisschen schwerer, aber ich glaube nicht. Weil ich glaube in so, solchen Spielen kommt es nicht darauf an, dass die Obby schwer und fordernd ist. Sondern einfach nur, dass man beschäftigt ist. Weil das ist einfach etwas, das spielt man, weil es ein... Beschäftigt. Man hat einfach Spaß dadurch, dass man es einfach macht. Also bei so einer Obby suche ich nicht die Challenge, wobei ich gerade hier an der Challenge mein Auto umzudrehen verzweifle. So, ich habe es endlich geschafft. Sondern einfach nur geiles Gameplay. Und das ist geiles Gameplay. Das muss ich wirklich sagen. Es macht einfach Spaß. Und die Autos sehen auch schön aus eigentlich. Schnell. Ah! Ich wurde panisch. Okay, jetzt aber. Easy. Abschnitt gelöscht. Plus 6. Aber links seht ihr, ich habe 0 und da steht plus 20. Ist das dann mein Bonus, wenn ich es durchschaffe oder... Ich verstehe es nicht ganz. Aber ich versuche jetzt die ganze Obby durchzuspielen. Es sollte ja nicht so schwer sein, oder? Nö. Da hinten ist ja dann schon vorbei. Das, das kriegen wir hin. Das können wir machen. Oh Gott, die Dinger darf ich glaube ich nicht berühren. Ja. Die Dinger durfte ich nicht berühren. Egal, ich komme hier trotzdem durch. Ah! Ah! Oh Gott! Was denn da? Oh, ich, ich... Also meinem Auto geht es noch gut. Ich kann zwar nicht mehr fahren, aber... Na egal, ich springe mal raus. Das ist eine Herausforderung, das gefällt mir nicht. So, jetzt aber weiter hier. Yeah! Nein, nein, nein, nein, nein! Nein! Ich werde den Rest zu Fuß gehen, please! Ich werde den Rest zu Fuß gehen. Ah, okay. Hier muss ich Vorsicht, vor, äh, vorsichtig vor... uns zurücksetzen. Und jetzt kann ich wieder durchrasen. Durchrasen! Aber <lacht> Ich habe den Checkpoint aber mitgenommen. Spawn-Auto. hier hätte ich sowieso nicht durchrasen können. Ah, ja, habe es trotzdem gemacht, weil ich so gut bin... Ja, dankeschön. Und dann fahren wir hier mal weiter. So, und während ich hier weiterspiele, könnt ihr ja schon mal das Video liken. Also, wenn ihr das Video noch nicht geliked habt, dann gebt mir gerne ein Like. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne ein Dislike geben. Hauptsache, ihr bewertet das Video, damit ich weiß, wie das Video so bei euch ankommt. Uiuiui. Und hopp und hopp und hopp und please, nein. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. So, jetzt bin ich wieder drin. Oh, ich glaube, ich muss hier vorsichtig rüberfahren. Jo, ich bin vorsichtig rübergefahren. Es hat funktioniert und dann bin ich einfach wieder runtergefallen. Weil ich freue mich halt auch wirklich über Feedback. Back. Uiui, ich glaube, ich habe die Stage nicht bekommen. Yeah. Ah, doch, ich habe die Stage bekommen. So. Aha, er ist runtergefallen. Peinlich. Weil ich kann momentan nicht so viel Zeit in meine Videos stecken. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich stecke teilweise mehr Zeit in meine Thumbnails als in meine Videos. Und das ist nicht gut. Weil ich habe immer das Gefühl, ich äh, verarsche euch damit, wenn meine Thumbnails so gut aussehen und ich das, in, das Video nicht so gut schneide. Ich müsste eigentlich viel mehr da reinstecken. Aber jedes Mal, wenn ich das Video schneide, denke ich mir, oh, das muss jetzt fertig werden, das Video. Weil ich so wenig Zeit habe. Wenn euch die Videos so, wie sie sind gefallen, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn sie euch nicht gefallen und ihr findet, da muss ich ein bisschen mehr rauflegen, dann könnt ihr gerne ein Dislike da lassen. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, worauf ich eher achten muss. Oh Gott, ich habe schon wieder nicht weiter geschafft. Nein. Nein. Ich will doch nur einmal die Obi schaffen, please. Okay, die Stage ist endlich geschafft. Und da vorne geht es zu den Dominos. Ich hatte als Kind früher Dominos und ich wusste nicht, was man damit machen soll. Inzwischen weiß ich Oh, lol. Opsala. Und durchgeschafft. Entschuldigen Sie, Sir, ich muss hier mal oh, oh, oh, oh, oh. langsam vorbei. Ah Gott, der Stein, der kam gerade eben. Und rüber geschafft. So. Yeah. Oh Gott, hier hätte ich nicht durchrasen sollen. Na gut, please. So, ich warte einfach, bis sich die Platte richtig gedreht hat. Die Platte hat sich gleich richtig gedreht und ich springe dann komplett rüber. Obwohl ich glaube, den Sprung schafft man nicht wegen der kleinen Mauer dort. Deswegen mache ich es lieber so. Und jetzt rückwärts. Ja, Mann. Das war so episch. Ach, schön, dass sie da sogar so einen kleinen Schlitz gemacht haben für diese Parts. Aber, oh, langweilig. Warum ist denn das so langsam? Okay, ich sehe schon, was ich hier beachten muss. Oh, nein, ich glaube, habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft, please? Ja, ich habe es geschafft. Okay, da vorne kommen kleine Spikes aus dem Boden. Oh Gott, die haben mich sogar aufgespießt. Ich wusste nicht, dass sie jetzt so schnell kommen. Sonst ist immer alles so langsam, aber ich habe es trotzdem rüber geschafft. Ich wünschte, man könnte hier ja irgendwie driften, aber ich wüsste nicht wie. Ich könnte es mal mit Steuerung versuchen. Oder alt? Nee, auch nicht. Schade. Aber wir sind oben auf dem Parkhaus und begeben uns nun zu Stage 53. Oh Gott, ich glaube, die werden mich gleich zack wollen. Ich bin zu panisch losgefahren. Okay, jetzt kann ich Gas geben. Yeah! Oh Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft. Und dann nochmal F zum Flippen. Oh, ich glaube, ich kann mein... Doch, ich kann mein Auto nicht mehr flippen. Na gut. <lacht> hey, aber ich hab's rüber geschafft. Und da vorne? Was soll das denn darstellen? Ich glaube, ich darf diese Spikes ja auch nicht berühren, oder? Man. Dieses Ding da wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung. Einfach weiterfahren. Oh oh oh, oh. oh, oh, Da werden ja meine Achsen geprüft. Lol. Okay, hier muss ich vorsichtig rüberfahren. Oh, und hier sind Punkte auf dem Bo. Oh Gott, das sind Minen. Die sind explodiert. Okay. Ich dachte, die werden mir jetzt nur einen Rass abziehen, aber nein, die sind einfach explodiert, als ich sie berührt habe. Das war illegal. Aber wir machen jetzt einfach weiter hier. Hä? Wie soll ich denn das machen? Okay, ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Und jetzt versuche ich sie über die Lava rüber. Ach so, die Lava, die kommt manchmal und man... Ah, ich dachte, ich sollte da wirklich rüberspringen Aber die kommt und geht. Alles klar. Dann, dann können wir hier ja weiter... Oh Gott, dann können wir hier ja weiterfahren. So, jetzt aber. Ich frage mich halt wirklich, ob ich diese Plus 65, die ich dort habe, überhaupt bekomme. Wenn ich die Obby nicht durchspiele. Weil es steht ja scheinbar nicht auf meinem Rebirth-Counter drauf. Hm. Auch wenn die Tellerchen... Hopp und hopp. Oh, die Stage hat mir gefallen. Die war angenehm. Oh, ich bin gegen die Kegel gefahren Jetzt fällt mein Auto schon wieder vorne auseinander. Zum Glück ist es ein elektrisches Auto. das ist kein Motor vorne drin. Ignoriert das Ding hier unten drunter. Und ignoriert meinen Rollstuhl, please. Danke. Yeah. Und weiter geht's. Jetzt mit einem epischen Sprung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Dann mache ich den Sprung halt nochmal. Diesmal ein bisschen gerade. So. Jetzt schaffe ich den auch. Und dann geht es hier einfach weiter. Und. Oh Gott. Ich habe mich geflippt. Ich meine, das war geplant. Was ist das denn hier? Lol. Ich fahre hier einfach durch. Oh Gott. Ah, Gott. Ja, ich kann gar nicht mehr fahren, merke ich gerade. Na gut. Das hier muss richtig getimed sein. Also, jetzt sollte ich hier lang fahren und durch. Easy. Ah. Oh, okay. Nochmal neu. Jetzt aber. Jetzt aber. Nee. Ich muss die Soundeffekte selber machen, weil das Spiel... Das ist wirklich blöd an dem Spiel, dass man die Musik nicht ausschalten kann. Und deswegen habe ich halt gar keine Sounds. Und ich bin wieder runtergefallen wie so ein Vollidiot. Aua. Leute, ich will mal eine Sache ausprobieren. Wartet mal bis hinten. Bis ich das nächste Mal tot bin, dann probiere ich das einmal aus. Oh Gott, das war eben schon eine Nahtoderfahrung. Hier muss ich, glaube ich, abbremsen. Nee, muss ich nicht. Okay, die beschleunigen mich nicht. Die sehen einfach nur cool aus. Verstehe. Dann fahre ich noch über die Formen rüber. Ich bin eine Figur. Kennt ihr, kennt ihr diese Show, die ist so schlimm. Oh Gott, was denn jetzt passiert? Ist ja auch egal. Jetzt möchte ich einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich zu Fuß zur nächsten Stage laufe. Wobei, ich glaube, zu Fuß schaffe ich es gar nicht zu dieser Stage. Na gut. Nehmen wir eine andere Stage, wo ich nicht springen muss. Oh Gott, das zieht mich ja wirklich rüber. Das ist eine Falle. Okay, easy. Oh Gott. Oh Gott. Was für easy. Ich wäre beinahe runtergefahren. Aber jetzt werde ich nie wieder runterfallen, weil ich bin inzwischen so ein erfahrener Fahrer. Mich... Ah, es sei denn, die äh, Kill-Parts sind auf einmal grün. Ich meine, wer kann denn damit rechnen, dass die grünen Parts jetzt auch töten können? Oh Gott, so easy, easy Jetzt einfach weiter durchfahren hier Nicer Drift um die Ecke, Driften würde ich wirklich gerne können Wer auch immer das Spiel erstellt hat, please fügt Driften hinzu Danke, und bitte mach Oh, Abschnitt gelöscht, perfekt, ich habe ihn noch gekriegt Und bitte mach einen Mute-Musik-Button das braucht wirklich jedes Spiel. Nein, der Kopf geht zur Seite. Nein! Ist das dann das Ende oder wird man dann TP't? Augenblick. Der Kopf ist ganz links und jetzt hole ich ihn mir. Jetzt hole ich ihn mir. Oh Gott, ich bin. Mein Auto zieht irgendwie manchmal zur Seite, wenn ich Vollgas gebe. Yeah, ich bin drin. Oh, da wurde ich rüber TP't. Okay, das hat funktioniert. Dann geht es jetzt hier weiter. Ich will eine Rückwärtsseite machen. <lacht> oder so. Alles klar. Nein, nein, nein, nein. Ja, ja, ja, ja. Oh Gott, was ist das denn hier? Meinetwegen. Easy. Ähm, um, nein. Okay, ich gehe hier links rein. Das wird doch jetzt funktionieren. Please. Oh Gott. Please, please. Ja! Oh Gott, ich hab's überlebt. Oh, ohne Schaden überlebt. So einfach. Was soll ich denn bei den Dingern hier machen? Schafft man doch gar nicht. Okay, ich glaube, ich brauche Anlauf. Und jetzt muss ich Gas geben. Ich schaffe das nicht. Hä? Schaffe ich das zu Fuß? Ah, zu Fuß ist man so lange. Jetzt wurde ich gekillt. Okay. Hallo? Ich bin tot. Jetzt lebe ich wieder. Schaffe ich das zu Fuß? Ah, man wird wirklich immer gekillt, wenn man zu Fuß weiterläuft. Alles klar. Dann können halt nicht. Ich hub mal. Mach mal die Lichter an. es funktioniert irgendwie nicht. Okay, ich gebe jetzt Vollgas. Vollgas! Brauche ich hier für ein anderes Auto? Ist das wirklich eine Stage, die ich mit dem Auto nicht schaffen kann? Doch, ich habe äh, ich hab's auch eben fast geschafft. Warum bin ich jetzt so abgeprallt? Okay, ich weiß, ich kann's schaffen. Aber aus irgendeinem Grund prall ich halt trotzdem ab. Oder ist das so eine Troll-Stage und es gibt unsichtbare Parts ist hier außen? Oh, ich hab's... Och, Mensch, ich hab's rüber geschafft. Aber ich hatte so viel Schwung, dass ich es nicht ganz rüber geschafft habe. Ja, ja, ja, nein! Oh, Gott. Okay... Ich will das jetzt schaffen Das blöde ist, ich brauche halt wirklich Anlauf von hier hinten Aber diese, diese Baumstämme da auf dem Weg Die sorgen dafür, dass ich immer die Kontrolle verliere Seht ihr, oh, jetzt habe ich es nicht mehr hierhin geschafft Okay Oh ja, ich habe es geschafft, ich habe es so geschafft Jetzt ganz ruhig, Conny. ganz ruhig, ganz ruhig Ich habe es geschafft, oh mein Gott Ich habe die schwerste Stage in Kobi geschafft Was auch immer hier auf mich zukommt, ich fahre einfach runter Easy, easy, easy Hey Oh, ich musste da in die Mitte rein, okay muss ich hier ein bisschen langsamer werden und jetzt muss ich Gas geben. Gas geben. Oh Gott, ich verliere so die Kontrolle. Okay, nochmal neu. Das Auto hat halt wirklich keine Kontrolle, wenn es zu schnell fährt. Ich gebe jetzt einfach Gas. Ich drücke nur nach vorne und ich ziehe voll zur Seite weg. Ich drücke einfach mal gar nicht. Oh, gar nichts drücken hätte fast geklappt. Ich muss gar nichts drücken und kurz vorher vielleicht nochmal Gas geben. Oh Gott. Hä? Was ist da denn gerade passiert? Hä, hey, das zieht mich halt wirklich voll zur Seite. Ich verstehe das nicht. Hä, hey, was ist das? Ich fahre jetzt ganz langsam. Ich drück nur W. Ich drück nicht einmal A oder D. So. Und jetzt Gas geben. Ja. Nein. Oh. Ich muss noch früher Gas geben. Aber wenn ich was drücke, dann verliere ich die Kontrolle und fliege irgendwie nach links oder rechts weg. Ja, jetzt ist es sowieso schon vorbei. Seht ihr? Wenn ich nur ein bisschen schief auf das Band aufkomme, dann ist es vorbei. Ganz langsam. Ah, schon verloren, oder? Ja, schon verloren. Obwohl, obwohl, obwohl. Wenn ich jetzt F drücke zum Flippen und dann fahre ich hier trotzdem durch. Ne? Ich versuche so anders. Ich bremse komplett es bringt gar nichts zu bremsen. Oh! Ah. Ich drücke wirklich jetzt nur weh Und ich komme komm schon wieder zu schief auf Oder das könnte was werden Oh mein, Gott, als ob Ich glaube, das sind wirklich Stages, die ich mit dem Auto hier gar nicht schaffen kann Ich glaube, ich brauche dafür ein Rebirth und bessere Autos Ja, keine Chance Okay, ich glaube, ich muss jetzt Rebirthen Na gut, ich Rebirth, weil ich mit diesem Auto hier glaube ich nicht weiterkomme Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das auch gespielt habt Ob ihr diese Stage mit dem Standardauto geschafft habt Das würde mich wirklich interessieren Oder ob ihr da auch nicht weiterkommt Ich könnte mir für sieben nee, ich, es, es gibt auch günstigere Autos, sehe ich gerade Ich könnte mir noch den hier holen LKW, Was für LKW? Egal, ich nehme mal den. Spawn Auto. Oh ja, der ist doch ein bisschen fetter, als ich dachte. Und der hat auch mehr Speed drauf. Ui, ui, ui, ui, Der ist stabiler. Mit dem kann man das auf jeden Fall schaffen. Also, wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, in dem ich mit dem LKW hier durchrase, wie gerade eben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.